Hallo und herzlich Willkommen zu unserem zweiten Teil von Meet the Pro, diesmal zu Gast. Hallo! <lacht> äh, ja, diesmal zu Gast äh, Steffen, you better know me, ihr kennt ihn vielleicht. Ähm. Eigentlich hatte ich einen lustigen Clip vorbereitet von dir, wie du PUBG spielst. Kannst du, dich, kannst du dir vorstellen, welcher das ist? Nee. Okay, aber ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen fies zum Einstieg. Deswegen dachte ich erstmal, ich sage äh, vielen Dank, dass äh, die Besucher hier vor Ort sind. Vielen Dank an alle im Stream. Und natürlich besonderen Dank an dich, dass du zu uns gekommen bist. Immer gerne. Ähm, wir als Leipzig eSports machen diese meet pro reihe um mal so ein bisschen Einblick zu kriegen, wie Pro-Gamer eigentlich dahin gekommen sind, wo sie sind. und wie so ihr Lebensweg ist und deswegen haben wir dich eingeladen. Und meine erste Frage wäre daher an dich eigentlich gleich: ähm, Ja, ich weiß, du hast Starcraft 1 gespielt, du hast Starcraft 2 gespielt, du spielst jetzt Series of the Storm, aber wie hat das Ganze eigentlich ganz am Anfang angefangen? Was war vielleicht dein erstes Computerspiel? Wie war so deine Geschichte hin zum Pro-Gaming? Okay, na gut, das ist ein ganz, ganz schön langer Weg natürlich. Also ich weiß nur, dass mein Vater über seine Arbeit irgendwie relativ früh einen Computer hatte und also die anderen hatten vielleicht einen Super Nintendo oder so und ich hatte halt irgendeinen PC, mit dem ich spielen konnte und ich habe immer irgendwelche äh, Fußballspiele gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie die ersten hießen, ehrlich gesagt, das war wirklich auch nur so ein Block, wo ein Name drin stand oder eine Zahl, wie stark der Spieler ist oder so. Ähm, also ich habe halt immer Fußball geguckt, gespielt, Handball geguckt, gespielt und habe entsprechend dann Bundesliga Manager Professional gespielt, Bundesliga Manager Hattrick, ähm, Sensible World of Soccer, also ich habe wirklich jahrelang so äh, Fußballspiele gespielt, und ja, dann irgendwann äh, ging es so mit Strategiespielen weiter. Also, StarCraft 1 war tatsächlich das erste, was ich so Multiplayer einfach gespielt habe. Ich habe davor mit meinem Bruder zusammen ähm, abwechselnd den PC und die Internetzeiten ähm, gehandelt und so. Und äh, dann mit StarCraft 1 war ich, glaube ich, das erste Mal auf so einer kleinen Lahn mit Kumpels und habe eben war kennengelernt. Also, es muss eigentlich 99 dann schon gewesen sein. Und ja festgestellt, dass das eigentlich noch ein bisschen mehr Spaß macht, nicht nur die Mission äh, hinzukriegen, sondern sich mit anderen zu messen und da, damit ging es dann quasi los, dass ich gerne im Internet spielen wollte, was sauteuer noch damals war und insofern reichte dann eigentlich auch nicht mehr so ein bisschen mit meinem Bruder zu handeln um die halbe Stunde, die wir äh, AOL benutzen durften oder so, sondern wir brauchten die Flat und so. Und ich hatte dann eine ganze Zeit lang noch keinen Brute War, das weiß ich noch, das war ein großes Problem, weil ich wusste, eigentlich normales Starcraft-Spielen äh, zählte nicht mehr, man muss, musste Brute War eigentlich spielen. Ähm, um cool zu sein und akzeptiert. Ja, und außerdem wusste man natürlich, dass die Marines so schnell sterben bei den Terranern, das ist eigentlich gar nicht so, die haben eigentlich Medics dabei. <lacht> <lacht> aber na gut, ich habe zu der Zeit halt äh, Big Game Hunters und so gespielt, das war noch nicht so ähm, richtig professionell oder auch nur annähernd in der Richtung, aber. Es war halt immer schon dieser Wettkampf. Und das habe ich halt vorher im Handball vor allem auch gehabt und bald festgestellt, dass ich das da wiederfinde. Und ich glaube, ab da war es dann tatsächlich immer so, dass ich Spiele mit dieser Ausrichtung gespielt habe, zu versuchen, möglichst gut zu sein, in der Leiter zu klimmen und so. Und in StarCraft habe ich dann quasi irgendwann durch einen Bekannten kennengelernt, dass man eben auch eins gegen eins spielen kann, nicht drei gegen drei. Und dann gab es im DOI1-Channel immer, dass man sich getroffen hat und äh, gegeneinander angetreten ist und wir haben dann irgendwann in Clan-Ligen mitgespielt und ein Team gegründet. Daher kommt auch der Nickname, das war nämlich das You Better Team. Also, ah. also alle hatten so einen, äh, so einen Nickname, ähm, weil er You Better Run hieß, der, der das äh, gegründet hatte. Ähm, und der hat mir dann irgendwann gesagt, äh, du bist eigentlich nicht gut genug so mit diesen kleinen Spielereien, mit diesen großen ähm, Makroaspekten bei StarCraft, Warcraft 3 ist besser für dich, das kommt jetzt neu raus, das schenke ich dir. Das Wollte er dich vielleicht loswerden? <lacht> ja, ich das halt. das ein bisschen so. Aber also ich muss natürlich sagen, es war damals echt eine große Geste, weil also, ich hatte ein Root War deswegen so lange nicht, weil ich es mir halt nicht leisten konnte als irgendwie 14-Jähriger oder so. Und das war natürlich dann ein paar Jahre später. Also was weiß ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17, 18. Aber trotzdem ja. war es. Eine ganz schöne Ansage, dass er dieses sauteure Spiel mir schenkt und das Gefühl hat, da kann ich was erreichen und ja, entsprechend habe ich das dann sofort gespielt und versucht so gut wie möglich zu werden. War dann vielleicht auch ein bisschen Karriereboost oder sagen wir so ein ja, früher-Boost, dass also man, es nur dann glaubt. Ja, schon. Also dass wir, also dieses, ich glaube letztlich dieses Team, was wir da gegründet haben, weil wir da halt den Anspruch hatten, in dieser Liga mitzuspielen, BWCL, glaube ich, war das. Und Stammkneipe hatten wir, glaube ich, gespielt. Und da wollten wir schon die Liga gewinnen, letztlich. Und ich habe dann gesehen, Leute aus meinem Team, als ich dann auf Warcraft gewechselt hatte, waren dann im GER-Team. Also es war schon klar, das waren dann ähm, schon so mit die besten Leute, mit denen ich gespielt habe. Auch wenn ich selber halt nie wirklich einer der besten Starcraft-Einspieler oder Warcraft-3-Spieler war, ich, ich hatte immer sozusagen das im Sichtfeld. Okay. Es war für dich schon quasi vergleichbar mit Sport, wie du jetzt gesagt hast, ja, dass es dann irgendwann darum ging, wirklich gut zu sein oder mit zu den Besten zu gehören. also ich meine, heute würde ich halt sagen, ich würde Sport machen, um fit zu bleiben und so. Das, das war halt als Kind auf keinen Fall jemals so, sondern erstmal habe ich mich natürlich gefreut, die Leute zu treffen, aber es ging dann eigentlich auch immer darum, zu gewinnen. Wobei meine Eltern immer stark darauf geachtet haben, dass ich mich um meine kleineren Geschwister kümmere und insofern auch mal die anderen gewinnen lasse und so. Also es war nie so, dass ich ultra try-hard äh, war. Und ich habe dann auch später immer das Gefühl gehabt, dass, was weiß ich, so irgendwie Hasobs äh, zum Beispiel noch halbblütiger war als ich, wenn es ums Gewinnen Gewinn ging. Und ich dann zwischendurch auch das Gefühl hatte, naja, zweiter Platz reicht mir auch beim Leipzig E-Sport-Turnier. <lacht> oh, da hast du mal bei Leipzig E-Sports mitgespielt. Okay. okay. Ähm, ja, ProGamer und Caster sind jetzt nicht unbedingt die Standardkarrierewege, würde ich sagen. Ähm, was wäre denn dein Standardkarriereweg gewesen? Ähm... Auch da war ich halt noch als der, der älteste Sohn noch einigermaßen nicht so lange unterwegs. Also ich habe ähm, mein Abi gemacht und dann ein Jahr Mathe studiert und hatte aber immer Psychologie machen wollen, hatte das vorher nicht gekriegt und habe dann aber im Nachrückverfahren noch einen Platz in Psychologie gekriegt und habe dann gewechselt und habe das dann fertig gemacht. Und während der Psychologie, also eigentlich wäre dann also gradlinig gewesen, Psychologiestudium und damit dann irgendwas zu machen. Und die meisten Leute machen dann halt eine Therapieausbildung und werden Therapeut. Und ähm, da hatte ich relativ früh schon nach dem Abi äh, halt gejobbt letztlich und ähm, mit Leuten gearbeitet, denen es nicht so gut ging und habe dann für mich relativ schnell festgestellt, dass will ich nicht machen. Und dann bleibt innerhalb von Psychologie schon nicht mehr ganz so viel übrig. Also man kann zum Beispiel Forschung machen ähm, und man kann Personalmanagement, äh, solche Geschichten machen, wo man meinem oberflächlichen Eindruck nach äh, viel Geld verdienen kann, aber auch sehr harte Arbeit. Äh, macht und vielleicht auch Arbeit, die wo ich vielleicht ähnliche Probleme gehabt hätte wie mit der Therapiegeschichte, dass ich Entscheidungen treffen müsste, die ich schwer aushaltbar finden würde und sowas. Und also entweder ich kümmere mich um Leute, die, denen es eigentlich gut geht, wo ich das Gefühl habe, brauchst eigentlich meine Hilfe nicht, wo ich mir <lacht> überflüssig vorkomme oder es geht ihnen halt schlecht und dann, dann hätte ich es schwierig zu handeln gefunden. Äh, deswegen blieb Forschung und ich habe dann relativ früh im Studium angefangen, als Hiwi zu arbeiten und ähm, keine Ahnung, das entwickelt sich dann natürlich alles so. Man macht dann seine erste Studienarbeit irgendwie im Grundstudium in der Richtung und stellt fest, okay, man kann jetzt gerade, das war an der FU Berlin, da hatte man relativ gute Möglichkeiten von der, von der Ausstattung her, also man konnte ziemlich spannende Experimente machen und insofern war das dann eigentlich auch ein Weg, der ganz attraktiv war. Also es kam dann zufällig, als ich Richtung Diplomarbeit ging, gerade die Möglichkeit, FMI-Studien zu machen, weil ein XML-Cluster in der Uni war und das darüber finanziert wurde. Und es war so das, das Coolste, was man forschen konnte, quasi. Naja, und damit weiterzumachen wäre eigentlich der, der vernünftige mhm. Weg das gewesen. <lacht> der vernünftige Weg, ja. Äh, ja. Kannst du dir vorstellen, nochmal dahin zurückzuwechseln? Nee, eigentlich nicht. Also, ich kenne natürlich, also jetzt was explizit die psychologische Forschung angeht, kenne ich natürlich äh, noch viele Leute, die das weitergemacht haben. Und. Ähm, Generell kann ich tatsächlich eigentlich relativ viele Leute, die Forschung machen, die so ähm, gerade naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und so und da habe ich schon das Gefühl, äh, dass ich jetzt mit der Zeit doch einen relativ negativen Eindruck insgesamt so gekriegt habe, davon, wie viel, ähm, wie wichtig es ist Geld zu verdienen dabei und äh, vielleicht die ähm, das Bild, was ich sozusagen während des Studiums gehabt hätte von dem hm. Wissenschaftler, der sich in seinem äh, Magiaturm versteckt und äh, sich clevere Sachen überlegt, das ist, hat ganz schön Schaden genommen und deswegen reizt es mich einfach nicht mehr so. Mhm. Ähm, insofern gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten natürlich, äh, psychologisch irgendwie noch zu arbeiten und ähm, da wäre jetzt tatsächlich mein Blickwinkel immer mehr, dass ich was mit dem E-Sport machen wollen würde, das aber vielleicht eher mit Psychologie verknüpfen wollen würde. Okay, das klingt, klingt ja spannend. Würde ich kurz eine Frage aus dem Chat einstreuen, weil das zu, dem, zu deinem Weg eigentlich ganz gut passt. Die Frage ist eigentlich relativ leicht, würde ich sagen. Warum bist du von StarCraft 2 zu Heroes of the Storm gewechselt? Das war so ein fließender Übergang eigentlich. Wir haben einfach... Also ich meine, in der Zeit war es sowieso so, dass, ähm, dass es als Protospieler nicht so einfach war. Ähm, man hatte das Gefühl... Hast du es wirklich gesagt gerade? <lacht> Habt ihr das auch gehört? Das okay. war ja, <lacht> ja durch die ganzen Jahre immer so in StarCraft 2, dass Protoss einfach wirklich massiv die schwächste Rasse war und Blizzard hat immer wieder zurückgemeldet, sorry, das ändern wir nicht. Die Muslim sagt immer wieder, nein, Terraner sind zu schwach, <lacht> wir Und machen. weiter. <lacht> <lacht> also zu der Zeit weiß ich noch ganz gut, also man da hatte sich ja diese E-Sport-Geschichte diese e und die Twitch-Geschichte gerade so groß entwickelt und das war natürlich irgendwie eine super spannende Entwicklung und so weiter, aber man hatte das Gefühl, dass in StarCraft eigentlich äh, Blizzard nicht genug macht. Also ähm, ging alles in eine gute Richtung, aber ähm, es war einfach ein bisschen zu wenig. Ähm, die ganzen Sachen, die man in der anderen e sport titeln gesehen hat, was es sich Dota hatte, das große International. Mhm. Ähm, und man hatte das Gefühl, es müsste eigentlich zum Beispiel wie in Dota Items geben, die man im Spiel kaufen könnte für StarCraft oder für Spieler. Ähm, und viele von diesen Aspekten kamen dann in Heroes. Also noch nicht unbedingt, dass man das schon in der Beta gewusst hätte. Aber das war, also man, man hatte relativ schnell das Gefühl, als die Heroes ähm, eigentlicher Alpha damals anfing, dass viele Sachen, die man als StarCraft-Spieler das Gefühl hatte, die umgesetzt werden müssten äh, in StarCraft, dass die vor allem in Heroes umgesetzt wurden. Mhm. Und außerdem war es ganz simpel so, dass wir äh, abends nach dem Training oder nach Turnieren uns zusammen hingesetzt haben mit Sokka und Hasu und Wanda weiß ich noch ab und zu dabei und also viele von diesen alten ähm, StarCraft Pros ähm, und haben Heroes gespielt und haben relativ schnell festgestellt, dass wir irgendwie ganz gut mithalten konnten, relativ schnell mit den besseren Leuten. Und, nein, naja, also gerade jetzt Socke, Hase und ich kannten alle MOBAs vorher schon ganz gut. Also ich hatte lange auch Dota gespielt, Socke glaube ich auch, und Hasu ganz viel Dota, glaube ich, geguckt. Mhm. Ähm, also ne, wir haben natürlich das International verfolgt und so weiter. Ähm, und wir hatten dann das Gefühl, MOBAs sind sozusagen das, das neue große Ding. Und äh, als wir dann festgestellt haben, wir können auch ganz gut mithalten, dann bietet sich das dann einfach an, also man muss dann quasi karrieretechnisch einfach überlegen, müssen wir nicht vielleicht wechseln auf Heroes of the Storm. Und jetzt im Nachhinein kann man vielleicht sagen, es ist nicht ganz schön so groß geworden, wie wir uns damals ausgemalt haben. Insofern hatten wir ein bisschen Unrecht, denke ich, weil auch StarCraft ja immer noch ähm, viele Leute interessiert und begeistert ja. und die die Spieler quasi das genauso ähm, weiterverfolgen, wie jetzt die Leute in Heroes letztlich also auf einem ähnlichen Level. Also es gibt eben von Blizzard dieses gute Turniersystem, finde ich, in beiden äh, Spielen. und Insofern, glaube ich, ist sozusagen die Grundausstattung hier ähnlich. Okay. Und ihr habt ja quasi Heroes of the Storm gewählt, weil die anderen Spieler, waren schon, die Spieler hatten schon Vorsprung für euch und Heroes of the Storm ging neu los, oder warum nicht Dota oder League of Legends? Nee, es war, also, es war tatsächlich so ein bisschen so, dass ähm, also jedenfalls mir ging es so, dass ich das Gefühl hatte, Heroes ist das bessere MOBA. Also ich hatte ganz klar das Gefühl, ähm, die Sachen, die bei League und Dota mir nicht gut genug gefallen, die kommen in Heroes. Ähm, mir war das Teamplay wichtiger und ich fand es strategisch spannender, mehr verschiedene Maps, also ich fand es einfach für den Kopf aufregender. Und also in League hatte ich halt Jahre vorher in beta in und das hat mich einfach auch nicht gereizt von der Art und Weise, wie es aussah, schlicht und ergreifend, und da muss man natürlich sagen, es hat sich auch sehr viel weiterentwickelt. Und in Dota gab es eigentlich tatsächlich in der Beta nur lange kein Ladder-System, sonst hätte ich das vielleicht auch weitergespielt. Also mir macht Mobas okay. einfach Spaß. So oder so. Aber das war halt einfach gerade das neue MOBA und ich bin davon ausgegangen, dass es erstens die anderen beiden, also zumindest gleichziehen kann und zweitens fand ich es einfach das bessere Spiel. Okay. Du hast gesagt, du willst vielleicht im E-Sport also e bleiben, vielleicht das mit Psychologie verbringen. Hast du so einen. Fünf oder vielleicht sogar zehn Jahresplan und ist das was, wo du sagst, das könnten auch andere Kinder und Jugendliche in dir nacheifern? Ist es irgendwie gibt es irgendwie einen Weg, den man da? Den du dafür also mein Hauptplan ist tatsächlich so weiterzumachen wie jetzt. Das, okay. das wäre äh, die, die Hoffnung, dass ich einfach weiter Streaming machen kann und ich denke, dass sich mein Skillset quasi verbessert, dass ich vielleicht ähm, schneller von äh, Spiel zu Spiel hin und her wechseln könnte oder nochmal wieder zurück mhm. im Starcraft-Turnier auch kommentieren könnte. Das würde ich denken. Also ich bin einfach, glaube ich, besser geworden als Kommentator sozusagen. Und das ist wahrscheinlich das, was ich dann ähm, da am meisten machen müsste. Weil es ist einfach nicht so, dass, also gerade wenn ich verschiedene Spiele mir angucken würde, dass ich dann realistisch in den verschiedenen Spielen einer der besten wäre. Das mhm. ist, also insofern, mein Stream würden die Leute eher gucken, weil ich was kommentieren würde. Da muss ich mir, glaube ich, nichts für vormachen. Ähm, und also dieser Gedanke ist mehr so ein Notfallplan. Also wenn es so wäre, dass, keine Ahnung, ich kein Spiel finde, was, also ich meine, wer weiß, ob in drei Jahren die Leute noch Heroes gerne gucken oder StarCraft, wenn ich kein anderes Spiel finde, was mir Freude macht, dann wäre eben der Notfallplan, dass es sich in, in einem Team wirklich einfach eine Coachrolle zu haben oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich denke, tatsächlich ist es da letztlich für mich genauso planbar wie für, wie für junge Leute jetzt die sich überlegen, was in der Richtung machen zu wollen. Das ist einfach nicht so richtig absehbar, glaube ich, wo sich das alles hin entwickelt. Ja. Das ist jetzt, was es sich zum Beispiel durch die Overwatch stieg, mehr so, dass es ähm, gut organisierte Teams gibt mit Coaches, so, so wie es das in Korea schon seit Jahren gibt, dass es das auch im europäischen und amerikanischen Raum gibt. was sind natürlich ganz einzelne Leute, die das machen. Insofern glaube ich, das dass dauert alles noch eine Weile und man muss, muss das ein bisschen abwarten. Insofern, von, von mir sind zehn Jahren, ja, okay. <lacht> könnte es sein. Aber erstmal möchte ich damit nicht planen müssen. Du hast jetzt nicht den festen karriereplan sondern bist relativ locker. Nee, das wäre auch einfach nicht ja. das, was ich am liebsten machen würde. Also ich spiele ja. einfach gerne Computer und ja. würde das gerne weitermachen, wenn das, wenn das geht. Aber also, keine Ahnung, ich habe über die Jahre auch in StarCraft 2 und jetzt auch in Heroes ja her, viel mit verschiedenen Spielern gearbeitet und auch teilweise ähm, nicht selber in den Teams gespielt, sondern hatte auch äh, so Code-Positionen innen zwischendurch, die sich mehr so zufällig ergeben haben und auch nicht so richtig offiziell waren und so weiter, aber ich würde mir das schon zutrauen, dann eben auch mit dem Bezug auf das Psychologiestudium, ähm, einen gewissen Vorteil zu haben, den Leuten zu helfen, miteinander auszukommen und gerade in diesen ganzen Spielen, die jetzt gerade erfolgreich sind, spielt man ja immer im Team zusammen. Und die Leute, die erfolgreich sind, sind normalerweise so. Junge Leute um die 18 vielleicht. Ja. Ähm, die vielleicht noch nicht so richtig gut darin äh, sind, immer mit dem Teammates gut zurechtzukommen. Mhm. Ja. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ähm gut, das wäre tatsächlich, wenn jetzt alle meine Fragen zum ersten Teil, zu Nomis Weg, wenn jetzt hier der Anwesend, jemand von den Anwesenden noch eine Frage hat oder jemand aus dem Chat, dann wäre jetzt der perfekte Moment dafür. Aber es sieht nicht. So ich komme nochmal kurz in den Chat. er ja, wird sich schon gefreut, dass du wieder Kommentator bist? Oder wirst? Ähm, ja. bin ich ja erstmal noch. Ne? Ja, so also ist ja nicht. nicht. Es nicht so, dass du weg wärst. ne? Also, vielleicht wirst du auch gar nicht so gut verfolgt von... Ja, gut, ich Ah, denn, dein, dein, dein Shirt wird gelobt. Das ja auch was Gutes. Mein Shirt? Dann ich würde, na, ja, das ist natürlich ein Hervorrag. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm... Okay, Nicht, keine ja. sinnvollen Fragen. Ich äh, würde dann weitermachen mit meinem zweiten Teil, nämlich, dass du dieses Psychologiestudium und diese Verbindung zur Psychologie fand ich ja persönlich super interessant. Mhm. Äh, Hat mich dann so in der Vorbereitung auf das Ganze hier ein bisschen an Sachen erinnert. Es gab ja irgendwie ein EPS-Finale, wo, glaube ich, Socke am Ende seinen Bildorder-Zettel in die Kamera hielt oder so. Und... Äh, das hat mich total an Jens Lehmanns Elfmeter zettel erinnert. Und was, woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, Dota International 2 <lacht> war das, glaube ich. Da saßen die Spieler getrennt von so einer Plexiglasscheibe gegenüber. Und Navi gewann eine Map und trommelte wild an dieses Glas und die anderen sahen richtig verschreckt aus. Also, das sind ja alles irgendwie Psychologie-Aspekte, die schon in das Spiel mit reinspielen. Und würde mich mal interessieren, was du denkst, was das für eine Bedeutung hat, generell. Also ist das. Sind Spielereien oder ist das schon wirklich ein Mittel, was Spieler auch anwenden können? Na, ich glaube, es ist tatsächlich total unterschiedlich. Also, also, ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Mittel ist, was man anwenden kann. Ich glaube, es ist so ein bisschen Typfrage vielleicht. Also ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei der äh, EPS-Relegation. Ähm, und also einerseits weiß ich, dass ich da mit nicht so einem guten Mindset hingegangen bin und wusste, okay, ich habe wahrscheinlich schwere Gegner und naja, es ist auch irgendwie ganz nett, da einfach äh, die Leute zu treffen und so. Also ich war vielleicht nicht ganz so äh, fokussiert, wie die Leute, die es dann geschafft haben. Ich musste dann gegen TLO und x spielen, das war auch wirklich unfair. Ähm, aber die waren eben da. Ähm, also insofern, ja, also da hätte ich zum Beispiel von den Psychologen sicherlich besser vorbereitet werden können, mindset-technisch. Ähm, aber woran ich mich da hauptsächlich jetzt erinnere, waren die CS-Leute, weil die am gleichen Ort, am gleichen Tag auch ihre Relegation hatten. Und es war wirklich für mich ein krasses Erlebnis zu sehen, dass die ganzen Zocker nicht so wie die StarCraft-Leute alles so ganz liebe am Schreibtisch gegenüber sitzende Leute sind, die danach nicht die Hand schütteln, sondern da wurde wild geflucht, sich gegenseitig beleidigt und angeschrieben. Und ich glaube, tatsächlich muss das gar nicht unbedingt an irgendwie Antipathie gelegen haben, sondern da war es irgendwie viel mehr üblich, so wie ich das zum Beispiel eben vom Handball auch kannte. Ähm, Schroffer miteinander umzugehen, eben auch Einschüchtern miteinander umzugehen und solche Sachen. Also ich denke, solche Sachen auf jeden Fall haben da, kann, können eine Rolle spielen. Ich denke aber, das macht tatsächlich auf einem niedrigerem Level üblicherweise eher mehr Sinn. Also ich glaube nicht, dass äh, so ein astrales team sich davon krass beeinflussen lässt, also in, in Counter-Strike. Aber die haben natürlich ähm, jetzt eine ganze Weile eine ähm, Psychologin dabei, die ihnen, glaube ich, vor allem hilft, auch was so diese persönliche ähm, Mindset-Sache angeht, äh, versucht zu helfen. Ich denke, da ist ganz viel so ängste und letztlich diese großen CS-Spieler, die kriegen ja einfach von wahnsinnig vielen Leuten Nachrichten. Man kann sich vorstellen, dass bei denen im Kopf ganz viel abgeht bei so einem Turnier, was nicht ist, ich gehe jetzt auf diese eine Stelle auf der Karte und besiege meinen Gegner in der Banane oder was weiß ich, sondern oh shit, wenn ich jetzt hier das nicht hinkriege, will mein Team mich kicken... Die haben da neulich schon mit jemand anders im Teamspeak gesessen und so diese ganzen Sachen. Und Ich glaube, da kann Psychologe total helfen auf jeden Fall, die Leute besser vorzubereiten. Ja, gerade das mit diesem Chatten, dieses Beleidigen im Chat, das ist natürlich für uns jetzt dann eher so ein Ding. Wir sind ja hey, jüngere Leute und wir haben auch jüngere Leute im Verein und dieses ganze, dieser Umgang miteinander ist ja schon ein, großer, ein großes Problem. Meine Frage wäre jetzt, hast du da irgendeine Empfehlung, wie würdest du damit umgehen? Ist Muten die beste Option, oder was macht man eigentlich am besten? Hm. Also ich, ähm, ich habe eine andere Assoziation, das muss ich erst kurz loswerden, bevor ich mich da vernünftig sortieren kann. Ähm ich habe das Gefühl, dass ich im Vergleich zu meinem äh, StarCraft-Stream in Hero sehr viel unangenehmer eigentlich bin, also die meinen team jetzt gegenüber zum Beispiel, oder auch den Gegnern gegenüber, wo ich in StarCraft nach dem Spiel mit dem Gegner noch darüber debattiert hätte, welche Strategie besser ist und also einfach das mehr so freundschaftlich angegangen wäre, merke ich in Hiros äh, einfach, dass es ähnlich wie ich es tatsächlich im, in, im Handball immer empfunden habe, dass man sich gegenseitig halt mal anflaumt und sagt: Alter, hättest du reinmachen müssen, du warst frei durch und du hast es sicher in Hiros, warum fielst du schon wieder? Und ich glaube, da ist einfach ganz vieles gar nicht so böswillig. Ne? Also, ich, ich, ich weiß nur, dass ich mich beim Unisport da teilweise im Nachhinein geschämt habe dass ich die Leute so ein bisschen ähm, grob angesprochen habe, aber also das war nie so gemeint eben und deswegen war es mir dann im Nachhinein unangenehm, man wird eben älter und reflektiert das dann vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube eigentlich so ein bisschen untereinander kann das auch schon dazugehören, ohne dass es so schlimm ist. Äh, die Art und Weise, dies es aber im Bnet ähm, üblicherweise dann passiert, ist natürlich viel brutal und es ist eben nicht so eine kurze Frustration über irgendwas, sondern es wird dann ja weitergetragen und es wird dann versucht, sich gegenseitig möglichst rabiat verbal zu verletzen. Und ich glaube, da ist tatsächlich eben wahrscheinlich der beste Weg, dass man da selber sich besser unter Kontrolle hat und da aussteigt, weil also diese Eskalation passiert ja normalerweise nicht. Also für mich als Streamer kriege ich das natürlich auch ein bisschen öfter wahrscheinlich, dass jemand sich auch darüber aufregt, was ich vielleicht während des Spiels gesagt habe und insofern vielleicht noch mal ein bisschen mehr diese Reaktion kriege, dass sich jemand total aufregt. Aber ich finde, wenn man darüber dann lachen kann und eben selber nicht drauf eingeht und dann nochmal Öl drauf steuert, ist eigentlich auch nicht so wild. Ich denke schon, dass es gut ist, wenn man dafür sich selber drauf achtet. Und insofern glaube ich, das kann durchaus in so einem Verein eben auch besprochen und trainiert werden, also dass man letztlich eben reflektiert, was, was will ich hier eigentlich? Also ist tatsächlich mein, mein Ziel, äh, diesen Fremden, den, mhm. zu dem ich eigentlich mein Gesicht sehe, muss ich den jetzt wirklich maximal triggern äh, mit dem, was ich äh, mhm. ihm sage, oder ist es einfach nur die Frustration, dass das gerade nicht geklappt hat und eigentlich möchte ich nur, dass es beim nächsten Mal besser läuft? Und also gerade mit der Schiene habe ich für mich den Eindruck, ich spiele mal wieder mit den gleichen Leuten ist eine richtig dämliche Idee, ja. weil, also ich habe inzwischen viele Leute, mit denen ich immer wieder spiele, die von Anfang an das Gefühl haben, mit mir spielen sie nicht gerne. Das hat in meinem Fall eher andere Gründe, als dass ich sie krass beleidigt hätte, aber ähm, das, das, das ist halt scheiße. Und wenn man sich, also, weil man eben häufiger dann noch verliert mit den Leuten, die, mit denen man nicht äh, gerne zusammenspielt und so. Ähm, und das kann man sicherlich für sich selber einfach auch ausbremsen, wenn man eben selber für sich besser kontrolliert. Muss ich den jetzt so beleidigen oder bin ich nur ein bisschen genervt, mhm. dass wir verlieren? Also ich habe in Dota Games zum Beispiel dann auch mal versucht, den anderen zu sagen, dass es eigentlich überhaupt nicht sehr, sehr sehr hilfreich ist, wenn sie ihr eigenes Team flamen. Dadurch hat einerseits natürlich mein eigenes Spiel gelitten, weil ich mich ja irgendwie darauf konzentriert habe, zu kommunizieren, aber meinst du, das sollte man lassen? Also meinst du, diese Rolle des Erziehers in dem Sinne ist einfach zu viel in dem Spiel? Macht man sowas nach dem Spiel, macht man das gar nicht? Oder also also, ich meine, ich mache das viel und es äh, kommt mir nicht besonders geschickt vor. <lacht> ja. Also ähm, es, es scheint nicht so zu richtig zum Ziel zu führen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Spielen mit voice Chat besser funktioniert, dass man das tatsächlich, also letztlich das ist das ja eine Eskalation, wie man auch einen Streit in der U-Bahn erlebt als, als Dritter, mhm. man äh, vielleicht eben eingreifen und das äh, runterfahren kann. Und auch, also auch im Streit in der U-Bahn muss man sich ja gut überlegen, ob man es zusätzlich eskaliert oder nicht. Und ich meine, da kommt es einerseits aufs Auftreten an, aber eben auch auf die Art und Weise, wie man es rüberbringt. Und ich glaube, im Voice-Chat wäre es wahrscheinlich leichter, rüberzubringen: ey, ist jetzt nicht so schlimm. Also da kommt ja dann einfach noch die Stimmfarbe und sowas mit rein, dass man eben nicht sagt: ihr seid beide Idioten. <lacht> <lacht> äh, ich möchte ja. mit euch beiden nicht mehr spielen und äh, reißt euch gefälligst zusammen. Du hast Handball angesprochen. Ich kenne es ja vom Fußball, vom, vom Feld, dass man durchaus auch mal rau mit seinen Gegnern umgeht. Im Handball habe ich das Gefühl, dass es noch ein bisschen fieser ist, weil die sich auch ganz fies zwicken teilweise und so versteckt. Und solche Aktionen gibt es ja am Handball, mhm. soweit ich weiß. Ähm, meinst du, ist vergleichbar mit klassischem Sport? Ist es im E-Sport vielleicht noch schlimmer? Weil ich meine, auf dem Fußballplatz hat mir noch niemand gewünscht, dass meine Mutter an Krebs sterben soll. Gott sei Dank, aber so... Ich glaube, es ist was anderes tatsächlich. Ähm. Aber sowas habe ich tatsächlich auch nicht bei, erlebt beim Handball. Also auch die Sache mit dem Zwicken, das fing gerade erst an, weil ich halt so in der Jugend eher gespielt habe. Ich meine, auch da ist es natürlich so eine Aggression, die eigentlich keinen vernünftigen Sinn hat. Oder doch, es kommt gleich bei Fußballspielen auch öfter vor, dass man sich am Ende nochmal ein bisschen prügelt und so, ne? oder den Schiedsrichter. Ja, es gibt schon gruselige Geschichten, dass dem Schiedsrichter noch aufgelauert wird nach dem Spiel ja. und so. Also, es ist eigentlich ganz schrecklich. Nee, solche Sachen habe ich tatsächlich nicht erlebt bei Handball. Und deswegen meine ich also, es ist für mich dann nicht das Gleiche. Also, ich, ich würde es eher vergleichen, dann, ähm, wie du sagst, den, den Gegner mal zwischendurch einen blöden Spruch äh, mitzugeben oder sowas. Das soll ihn ja am ehesten am, am einfach ein bisschen ablenken. Und das wäre vielleicht sowas, wie es einige Star-Crash-Spieler insbesondere gab, die einfach viel gechattet haben, was ja in mm. Korea zum Beispiel absolut nicht erlaubt ist, aber ähm, ich glaube, das kann durchaus natürlich dann eine Strategie da sein, aber es hat eben mit dieser, dieser Aggression mm. da nichts zu tun, die, die einerseits dann eben diese harten Flames bedeuten im Videospiel und andersrum beim Fußball dann eher tatsächlich wahrscheinlich die Schlägerei am Ende wären. Okay, jetzt noch mal, kann, kann ich noch eine Frage aus dem Sch Chat, die passt auch ganz gut zu meiner einen, äh, die ich hier noch auf dem Zettel habe. Ähm, und zwar, verhältst du dich On-Stream anders als Off-Stream? Beziehungsweise meine Frage dazu wäre, hast du das Gefühl, eine Vorbildrolle erfüllen zu müssen, wenn du streamst? Oder bist du einfach so, wie du bist? Also ich bin kontrollierter, auf jeden Fall. Und das hat halt viele Aspekte. Ich meine, einfach weil es einfach das Internet ist und ich weiß, es geht nie wieder weg. Und es also es, es fordert, glaube ich, schon ein bisschen, also in gewisser Weise jahrelanges Training, dass man es aushält, wenn die Leute sich die ganze Zeit über einen lustig machen und quasi zum Beispiel nur klippen, wenn man versagt. <lacht> <lacht> <lacht> und ja, was solche Sachen angeht, muss man eben, glaube ich, da kontrolliert bleiben. Und also man wird ja auch gelegentlich als Streamer ein bisschen getrollt und so weiter. Und tatsächlich macht mich das nicht so, also ist meine Reaktion generell da nicht so emotional. Aber es ist eben zusätzlich noch ein bisschen bewusst, mit solchen Sachen ähm, sehr sachlich umzugehen und sich da eben nicht von triggern zu lassen. Ähm, und also unkontrolliert wäre ich halt so live in verschiedene Richtungen mehr, also ähm, einerseits sind das so Vorbildsachen, andererseits sind das aber auch einfach so Selbstschutzsachen, dass ich mich nicht zu sehr exponieren möchte und sowas. Mhm. Kann ich würde durchaus gut vorstellen. Eine weitere Frage aus dem Chat wäre, ähm, was hältst du denn zu, äh, was hältst du denn von Matchfixing und Cheating im E-Sport? Ja, was sagst du dazu? Nicht ich meine, viel. ich denke nicht, dass du <lacht> jetzt sagen würdest, ja, das mache ich auch, aber... Ich bin ein großer Fan von der ja. Geschichte. Ähm, Also tatsächlich, da, da ist es wieder so, dass ich einfach damit aufgewachsen bin mit meinen Geschwistern. Also ich habe halt drei Geschwister. Wir haben immer ganz viele Gesellschaftsspiele gespielt. Und das kam bei uns nie vor, dass jemand gemogelt hat, einfach weil wir wahrscheinlich tatsächlich durch unsere Eltern einfach so großgezogen wurden, dass es uns selbst dann die Freude genommen hätte. Und insofern habe ich da gar kein Verständnis für, dass man cheatet, um einfach zu gewinnen. Also ich, ich habe schon in Warcraft 3 dann eben ähm, wenig Cheats gekannt und quasi nie welche eingegeben, ähm, weil es mir einfach dann keinen Spaß gemacht hätte zu gewinnen. Und was jetzt aber diese ähm, matchfixing sache angeht, ist natürlich dann, letztlich jetzt ja um finanziellen Gewinn eher. Und da, also einerseits ist mir Geld nicht so wichtig. Und zweitens ist es aber gleichzeitig so, dass ähm, ich halt genug habe, um meine Miete zu bezahlen und so weiter. Insofern komme ich nicht in so einer Notlage. Ich kann mir gut vorstellen, dass, also was weiß ich, Matchfixing gab es jetzt äh, in der StarCraft-Welt zum Beispiel in Korea eher. Ähm, und das sind, glaube ich, häufig Leute, die aus einem schwierigen Hintergrund kommen und in sehr jungen Jahren da reingetrieben werden und dann vielleicht auch keine andere Perspektive sehen, als das dann zu machen oder was es sich das von dem Onkel so nett dargebracht kriegen, dass sie das Gefühl haben, ja, einmal absichtlich verdienen, ist jetzt auch nicht so wild. Mhm. Und ich glaube, in manchen Sachen kann es auch irgendwie ein schmalerer Grad sein, als man denkt. Also. Ähm, wenn man, was weiß ich, äh, zum Beispiel in der, der IRUS in der Open Division, wenn man äh, im letzten Cup einfach nicht mehr mitmacht, weil man ein anderes Seeding haben möchte, ist das Match-Fixing? Äh, also, mhm, ne, also das ist dann die Frage, wie das mit den Regeln ist. Ne? Ja und also in gewisser Weise ist es halt ähm, bei sowas, also hätte ich zum Beispiel das Gefühl, würde ich mich nicht äh, schlecht fühlen zu sagen, es ist für uns nicht so wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, weil wir sind auch zufrieden mit dem schlechteren Seed oder so, solange es eben das andere restliche Turnier nicht komplett umdreht. Und das ist eben dann die Frage, die man sich dann eben genau stellen muss, und das ist eben das Problem. Deswegen glaube ich, also es, es kann sozusagen so Situationen geben, wo es Also, ein anderes Beispiel wäre eben so ein, so ein HGC-Spiel, wo es um nichts mehr geht. Ist es okay, dass die Ami-Teams dann irgendwelche schwarzen Strategien spielen? Muss man hinterfragen, ob die Monkeys ja letzte Woche äh, Drafts ohne Tank gespielt haben, oder war das tatsächlich eine gute Strategie, die sie sich ausgedacht haben und naja, also ich, ich glaube, es ist eigentlich so ungerecht, das zusammenzubringen, nur kann ich mir vorstellen, dass es theoretisch in irgendeinem drittklassigen äh, koreanischen StarCraft-Spiel auch für die Spieler gefühlt um nichts geht und das kann ich einfach gar nicht beurteilen, ob die ja. das Gefühl haben Schwieriges Thema auf jeden Fall. Eine Frage kommt hier noch aus dem Chat, dann können wir Jetzt noch mal kurz zu Fragen kommen, wir, dann kommen wir auch schon in meinen Teil 4. Das sind ganz kurze Fragen, die du schnell beantworten musst. Ja, dann, dann, bist du auch, dann bist du auch, äh, dann bist <lacht> du auch total äh, schon fast erlöst von diesem Verhör hier. Ähm, eine Frage finde ich sehr spannend. Du hattest ja schon mit vielen verschiedenen Leuten in Games zu tun, jetzt über deine E-Sports-Karriere hinweg. Ist dir jemand besonders im Kopf geblieben? Sei es positiv oder negativ. Bist du Fan oder Anti-Fan von jemandem? Das es ist tatsächlich einfach so, dass ich einfach eine tiefere persönliche Beziehung zu vielen einzelnen Leuten habe und mich freue, wenn die gewinne. Also zum Beispiel ist es jetzt ja bei der, bei der BlizzCon so, dass wir dass es drei deutsche Starcraft-Spieler gibt, glaube ich, die da dabei sind, ähm, Showtime, Lambo und Hero marine Und ähm, Hero marine würde ich zum Beispiel sagen, ist eigentlich die Distanz schon uns ist halt riesig, weil ich doppelt so alt bin, Aber ja, Also wirklich doppelt so alt, ne? Ja. Also nicht <lacht> ziemlich präzise. Und mit dem habe ich irgendwie mal, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war wahrscheinlich ein Home Story Cup oder sowas. Auf jeden Fall habe ich irgendwie mal mit dem zusammen in so einer kleinen Wohnung gepennt und habe einfach so ein bisschen mehr einen persönlichen Draht zu ihm. Und äh, drück ihm deswegen die Daumen. Und bei äh, Showtime und Lambo ist noch ein bisschen ausgeprägter, weil ich eine Zeit lang einfach mit denen in einem Team gespielt habe und mich freue, wenn ich gewinne. Mhm. Mit Lambo war ich noch ein bisschen mehr unterwegs als mit Showtime. Dafür ist Showtime Protast, also da, da ist es ungefähr gleich wichtig. <lacht> und so ist es eben in Heroes auch ähm, bei Hassobs. Ähm, mit dem habe ich einfach lange StarCraft gespielt, habe ganz oft nicht mit dem zu Bootcamps getroffen, habe mit dem dann auch in Heroes-Team zusammengespielt. Also es ist. Ähm, im Prinzip kann man sich so vorstellen wie ein Kollege, mit dem man ja ewig lange zusammengearbeitet hat. Freut man sich auch, wenn der irgendwie eine, also sich weiter befördert wird oder irgendwie einen coolen neuen Job hat oder so. Und der ist jetzt eben auch bei der Blitzkern. Also, diese BlizzCon wird für mich auf jeden Fall spannend, was Daumen angeht. Also, wird es, also, ist es für die eher vergleichbar mit Kollegen oder mit Freunden schon? Das ist unterschiedlich bei denen. Ja. Also. Ähm, ja, einfach weil ich äh, privat vielleicht mit Hasu und äh, Lambo dann mehr gemacht habe, würde ich denen eher quasi wie Freunden äh, die Daumen drücken und hiro um Marin und äh, Showtime würde ich zum Beispiel eher so als Kollegen sehen, aber es ist irgendwie... Die Daumen drückst du beide. Ja, Nein. und das ist also das ist natürlich ein paar und schmaler Grad, also wo definierst du über deine Kollegen, äh, wann die zum Freund werden, äh, die du zu deinem Geburtstag einladen würdest oder nicht? Also, also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, wenn wir uns... Mal außerhalb des normalen Bereichs treffen, das war Volleyball bei dem, dann sind wir Freunde. Okay, also Seitdem habe ich gesagt: Hallo, Bekannter. Das er, war halt immer, er war halt immer der Bekannte für mich. Also ja. ist dann natürlich eine ähnliche Definition in gewisser Weise. Es ja, war eben ja, nur einmal, genau. die ich da mit Tiro Marien die Nacht verbracht habe. <lacht> oh, aha. Ihr <lacht> habt das alle. <lacht> okay, gut. Ja, spannend auf jeden Fall. Fragen aus dem Chat sind keine mehr. Fragen aus der Runde sind. Also, auch nicht. Dann kommen wir jetzt zu den schnellen Antworten. Ich lese einfach besonders schnell, damit du den Druck verspürst, schnell antworten zu müssen. Stichwort Psychologie, ne? Das sind 10. Wir fangen an mit 1. Das beste E-Sport-Game der Welt ist? Die Ressource da. Der größte E-Sport-Moment für mich war? Ja, aber das muss ich sortieren, das ist schwierig. Ja. Die Qualifikation für die ESL-Major-League. Jetzt muss ich unterbrechen, warum? Ja, also ich habe überlegt halt, also es gibt halt so Events, die ich einfach gerne als Zuschauer verfolge oder so, wo ich als große Events wahrnehme oder für mich so ein individuelles erreichen von irgendeinem Ziel in StarCraft oder so. Aber das war einfach so ein sehr sehr knappes Ding und wir ging, also wir hatten so Gerüchte gehört zu der Zeit, die im Prinzip wahrscheinlich stimmten und die quasi hießen, es kommt Jahr g und die ESL Major League war quasi der Vorgänger. Und wir hatten uns für diese große Liga von den besten acht Teams äh, qualifiziert. Also es war für mich eigentlich der Moment, wo ich davon ausging, okay, ich bin jetzt Heroes-Profi. Und ähm, das hatten wir als Team geschafft und es war super knapp. Deswegen da kam einfach vieles so zusammen, was Hype war. Okay, sehr cool. Ähm, wenn mein potenzielles Kind E-Sports-Profi werden will, sage ich ihm oder ihr? Ja, auf jeden Fall, gugu. <lacht> ähm, Dota oder League of Legends? Muss ich natürlich einschränken. Erschränken. Würde ich aber niemals sagen, nur eingleisig oder sowas. Aber <lacht> ja, ja. ich würde das auf jeden Fall nebenbei verfolgen. Dort, äh, dort, Dota. Okay. Ähm, wenn ich auswandern müsste, würde ich dort leben. Österreich, Schweden. Das sind zwei Länder. <lacht> ich dachte, du sagst mir, Österreich ist ein bisschen sehr nah dran. So. Okay, das <lacht> <ist ein ganz lacht> ja, auch. Ähm, ich wäre lieber BlizzCon Champion oder Champions League Sieger. Dann ah, Dann doch das Geld, ja. <lacht> es ist einfach, es wirkt unerreichbarer. Ja, genau. Socke oder Hasops? Hasops. Okay. Ähm, die beste Entspannungsmethode nach hartem E-Sports-Training ist? Äh, E-Sports gucken. Menschen, die Niederlagen an Balance festmachen, sind? Nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und äh, die letzte Frage. Game of Thrones oder Herr der Ringe? Ganz klares Beides. <lacht> Game of okay. Thrones. Thrones. Okay. Ich meinte thrones Thrones eigentlich. Okay. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann noch eine Frage. Dignitas holt die BlizzCon für JPL. Was denkst du? Na, ich hoffe, dass sie das nicht nur an ihm festmachen. Das wäre wahrscheinlich psychologisch nicht so eine gute Vorbereitung. <lacht> Aber ich glaube, sie haben gute Chancen, mehr. Sehr gut. Cool. Dann noch Fragen aus dem Publikum, aus dem Stream, irgendwo anders kommen nicht. Hier wurden sich noch Showgames gewünscht. Machen wir wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Ja, gerne. Du darfst gerne wiederkommen. Vielleicht spielst du auch auch nochmal bei unserem starcraft turnier also da also hätte ich was? auf jeden Fall Lust, solange man äh, mich wieder in Leipzig leichter reinlässt als dieses Mal. Mm, ja, wir äh, haben natürlich alles versucht, den, die Bahnhofsstörung aufzuheben, was war nicht so leicht. Äh, ja, vielen Dank und bis hoffentlich bald. Bis bald. Jetzt bin ich